Ich darf an dieser Stelle dann mich selbst <lacht> vorstellen, äh, Sonja Hetzner eben, ihr die Geschäftsführerin am ILLI und äh, seit 20 Jahren befasse ich mich einfach mit diesen Themen. Ähm, das ist vielleicht, so lange bin ich noch nicht am ILLI, äh, wie seit 75, aber für diejenigen von Ihnen, die es nicht wissen, wir sind genau aus dieser Bewegung Open in Distance Education, Remote Teaching. Das waren sozusagen die Wurzeln unserer Arbeit und das hat uns natürlich jetzt auch in dieser Phase sehr viel unterstützt. Die Frage, und ich glaube, äh, wir stehen alle auch nach wie vor vor dem, äh, was ist eigentlich dieses Hybrid? Also was, es ist ein neuer Begriff. In meiner 20-jährigen Praxis in dem Bereich habe ich schon viele äh, Begriffe einfach sehen äh, können. Hybrid kommt jetzt auch. Und wie Sie auch in dem Bild sehen, äh, ist immer die Frage, bringe ich zwei Welten zusammen ähm, und wie wir das auch aus der Automobilindustrie zum Beispiel wissen, es ist es natürlich immer das Entscheidende, ähm, dass wir die Sachen äh, sinnvoll miteinander kombinieren. Und äh, deswegen so ein bisschen ein paar äh, Hinweise zu diesen Begrifflichkeit, hier, die wir jetzt im Moment alle so einsetzen. Zu einem äh, Hybrid steht natürlich einfach für diese Integration von E-Learning in traditionellen Lernmethoden. Das heißt, und da ist wirklich der Schwerpunkt auf das Thema integrieren, sinnvoll miteinander kombinieren. Man kann es auch in, in, im Kontext eines Miteinanderblenden zusammenbringen. Ähm, es geht darum, auch verschiedene Konzepte zusammenzubringen. Und ähm, das sind zu so einem der Ort, wo, wo Lern stattfindet, ist es Präsenz online. Es ist auch der Zeitfaktor, ob wir das synchron und synchron können wir sowohl in der Präsenz, aber auch äh, im Kontext von einer virtuellen Konferenz wie heute hier asynchron äh, und wie wir auch äh, unsere unser Fachthemen, äh, die theoretischen und die praktischen Anteile sinnvoll miteinander verzahnen. Ähm, das ist natürlich so, dass wir jetzt in diese ganz spezielle Corona-Situation versuchen wir eher Online- und Präsenzelemente einfach in diesen hybriden äh, Lernarrangements entsprechend zu kombinieren und ähm, ich glaube, das ist so eine Kernbotschaft, die heute schon in der ersten Stunde überall war. Die didaktische Konzeption und einfach ist absolut entscheidend äh, für das, was wir tun. Äh, und es ist nicht einfach die technische Machbarkeit. Ähm, hybrid ist, ich habe in, in den letzten Monaten mit einigen äh, gesprochen, es ist nicht einfach eine reine Aufzeichnen von etwas und, und es dann einfach in ein anderen Medium auf eine andere Plattform zur Verfügung zu stellen, das ist, reicht noch nicht aus. Und es ist einfach auch nicht, dass wir äh, die Präsenzlehre zum Beispiel nochmal online stellen mittels äh, eine Live-Übertragung. Das sind natürlich sehr hilfreiche Mittel, die wir hier nutzen können, aber das ist, das Hybride braucht einfach mehr in diesem Zusammenhang. Und, äh, wir sehen hier so ein bisschen eine, eine Möglichkeit, wo, wo wir so die, die digital unterstützte Lehre einordnen können. Und ich würde so dieses hybride Konzept äh, genau in sehr eng verzahnen mit dem Blended Learning Konzepte, die schon allgemein bekannt sind, wo wir sehr oft äh, in der Online-Lehre zum Beispiel Theorien vermitteln, in der Präsenzlehre, Übungen und äh, und diskussionen einfach durchführen und auch ihr wird dieses hybrid einfach ähm, sollte davon oder ganz stark davon gewinnen dass man ein set an tool zur verfügung hat aber auch das soziale miteinander und die diskussion und die wissenskonstruktion miteinander vorantreiben will genau ähm, wenn wir einfach überlegen, was könnten so Grundkonzepte, die uns da inspirieren können, wie bewegen uns wir da weiter? Erstmal so was ganz basic, äh, an dem wir uns in unserer Arbeit über ein Stück weit orientieren und dass ich sage, einfach, ich habe natürlich bestimmte Inhalte für ein bestimmtes Publikum zu transportieren. Ich bediene mich dabei von mediendidaktischen Konzepte, die mir dabei unterstützen, diese Inhalte einfach entsprechend zu transportieren. Und die Technik ist ein Unterstützungswerkzeug in diesem Prozess. Das ist immer so dieses Dreieck, der uns immer in, in unserer Arbeit begleitet. Und ähm, wir haben schon im Vortrag von Claudia Schmidt und dann auch in dem, äh, in dem Vortrag von Sveni Bedelier einfach gesehen, dass Lehre muss einfach entsprechend organisiert werden. Das heißt, hier in diesem ersten Bereich, wir müssen uns überlegen, wie organisiere ich meine Lehrveranstaltung? Wie aktiviere ich meine Studierende? Wie kommuniziere ich mit Ihnen? Und welche Art von Betreuungen brauchen Sie? Und da gibt es natürlich äh, zu einem, ich kann das direkt einfach synchron, zeitecht machen. Ich kann es natürlich asynchron in Form von Forums oder äh, Introvideos videos äh, oder auch über Publik machen von einem Zeitplan. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Methoden, aber wichtig ist, dass ich es mache, dass ich meine Lehre transparent mache. Ähm, ich habe nicht mehr diesen direkten Kontakt sehr oft in der, der Präsenzsituation, wo ich ganz klar und ganz schnell etwas ausgleichen kann, eine fehlende Information einfach in dem Moment ad hoc einfach transportieren kann. Dann gibt es natürlich, Organisation ist wichtig, ich muss aber meine Inhalte entsprechend äh, vermitteln und ich muss dafür äh, Sorge, Sorge tragen, dass eine gewisse Interaktion da ist, dass nicht eine reine äh, Konsum von, von Lerninhalten äh, einfach äh, stattfindet, dass wir nicht so das Netflix des Lernens äh, etablieren, sondern einfach, dass sich die Inhalte vermitteln und dass äh, eine Interaktion äh, entsprechend stattfindet. Es gibt eine ganze Reihe von Konzepten und es gibt eine ganze Reihe von Tools, die uns hierbei unterstützen können. Ähm, ich muss überlegen, wo gibt es die individuellen Lernphasen, wo ist Kollaboration entsprechend wichtig. Ein ausgewogenen Mix an, äh, an Methoden ist hier ganz, ganz entscheidend. Und dann, das ist jetzt keine, keine Besonderheit der digitalen hybride Lehre, ist natürlich auch das Thema Prüfen. Wir werden gleich im Anschluss ganz viel, etwas mehr darüber reden oder hören und reden, wie das einfach hier funktionieren kann. Aber ist natürlich in diesen hybriden Konzepten kommen ganz neue Herausforderungen. Ihr, die klassische Prüfung hat durchaus manchmal Schwierigkeiten äh, durchgeführt zu werden und da müssen wir auch neue Konzepte angehen, die auch zum Beispiel auch ein interaktives Video mit beinhalten können, äh, formative E-Assessments, äh, entsprechende E-Portfolios oder auch dann eine klassische E-Prüfung. Genau. Vielleicht äh, ihr so ähm, einen kleinen Blick für all das, was wir tun können wir die also auch in drei Hauptbereiche organisieren, dass wir eben, ich produziere mein Content, ich habe mein Content zum Weitergeben, ich habe bestimmte Lernmethoden, die ich einsetzen kann und ich habe einfach dann entsprechend meine Learning Tools. Das ist so dieser diese Mix, die wir benötigen, um hybride oder digitale Lehre einfach voranzutreiben. Und die gute Nachricht vor all diejenigen, die hier an der FAU sind, ist, dass wir all diese Tools, die uns dabei unterstützen, eine ganze Reihe von Methoden zu machen, in eine Einzelplattform einfach integriert haben. Und ich bringe das hier auch, weil uns aufgefallen ist, in eine ganze Reihe von Beratungsgesprächen, dass das nicht sehr oft bekannt ist. Ähm, es ist nicht bekannt, dass zum Beispiel die Tools von, von Studon entsprechend schon Hinweise geben, wofür ich sie nutzen kann. Für die Kommunikation und Kooperation, für die Produktion von Lerninhalten, für die äh, Assessment bzw. für die Evaluation oder Prüfen des Wissens ähm, und auch eine Reihe von Feedback-Möglichkeiten da sind. Es ist einfach ähm, wichtig, ähm, wenn Sie Ihre Lehre weiterentwickeln wollen, wenn Sie einfach neue Dinge ausprobieren wollen, dass Sie sich in der Tat mit diesen Tools auch auseinandersetzen. Und es gibt auch die Möglichkeit, natürlich externe Inhalte einzubinden, sowohl jetzt Videos, die wir äh, produzieren oder, oder andere Lernmodule von anderen, äh, mit anderen Tools produziert, aber auch zum Beispiel Learn-Apps kann ich einfach in Studon relativ gut integrieren. Diese Möglichkeit ist vielleicht den einen oder anderen nicht so bekannt. Zu all diesen Fragen, also ähm, es gibt eine ganze Reihe von äh, Schulungsangebote, äh, vom studenten Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie uns direkt zu speziellen Themen einfach ähm, anfragen, eine Mail schreiben und wir versuchen, die ganze Information zusammenzutragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit des Selbstlernens äh, ähm, und, und zwar auf der Seite fau digitalelehre.de. Ähm, finden Sie zu all diesen Tools auch entsprechend Erläuterungen und Beispiele. Und die Farbkodierung, die Sie hier sehen, die entspricht auch die, die Aufteilung, die Sie auch in Studon finden. Das heißt, ich habe hier den Medienproduktionsbereich, ich habe hier den Bereich Interaktion, ähm, ich habe Ihr den Bereich Kooperation und dann natürlich prüfen und evaluieren. Also, Farben haben ihr mediendidaktisch eine Bedeutung. Genau. Jetzt stellt sich die Frage, das sind lauter Tools, wir haben Inhalte zu vermitteln. Was gibt es so für Methoden, Konzepten, Ideen, die uns im Alltag unterstützen können, unsere Lehre entsprechend zu organisieren? Und ähm, ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht von Dingen, die wir machen können und relativ gut online oder auch in Kombination Online und Präsenz einsetzen können. Ich fange mit Action Learning, das ist vielleicht den einen oder anderen schon ziemlich bekannt. Es ist kein neues Konzept, es ist schon unter dem Namen aus der 80er Jahre bekannt und es ist vor allem, insbesondere entwickelt worden, um Theorie und Praxis miteinander sinnvoll äh, zu verzahnen. Und hier geht es einfach darum, ich kann zunächst mein Wissen, also mein, äh, meine, meine Theorie sozusagen, vermitteln. Ich kann mich davor natürlich von einer klassischen Vorlesung bedienen oder äh, einem Vortrag, aber ich kann natürlich im, im digitalen Bereich auch Lernmodule MUX, sowohl eigene als auch von anderen. Ich kann aus dem, aus der großen Portfolio von der äh, virtuellen Hochschule Bayern zum Beispiel mich bedienen und diese, diese Inhalte für meine Lehre auch mitnutzen. Hier wird erstmal die Theorie vermittelt. Notwendig ist, dass wir das Ganze assoziieren mit Sitzungen, wo einfach eine Reflexion stattfindet. Und da ist wichtig, Sie sind ja der Lehrende und das Digitale wird Sie niemals ersetzen, denn es ist absolut notwendig, dass Sie Ihr Wissen, Erfahrungen, die Art und Weise, wie Sie auf, auf bestimmten Theorien blicken und welche Implikationen daraus resultieren für die Praxis, dass Sie selber diese Botschaft einfach... Ihren Studierenden mitteilen. Das ist extrem wichtig in diesem Lernprozess, dass dieser Austausch stattfindet. Deswegen rein äh, ein Skript, ein Lernmodul zur Verfügung stellen, ist nicht oft äh, oder oft nicht, äh, nicht ausreichend. Wir müssen miteinander reden, reflektieren und voneinander lernen. In einem nächsten Schritt ähm, ist jetzt ähm, die Möglichkeit, dass, dass ich eine bestimmte Problemstellung habe. Es gibt eine konkrete Frage, ein konkretes Problem, das zu lösen ist. Ähm, hier können die Studierenden einfach in individuell oder in kleinen Gruppen, die Gruppenarbeit ist äh, durchaus besser geeignet, einfach diese Fragestellung versuchen zu lösen. Die Theorie, die Erfahrungen fließen jetzt in, ein, äh, in eine Praxisarbeit. Und anschließend ist erneut Zeit zum Re Reflektieren. Wie, wie hat das funktionieren? Wie könnte man einfach diese theoretischen Modelle in die Praxis äh, einsetzen? Lässt sich das eins zu eins übertragen? Was sind so die Kernfragen und die Lessons learned, die daraus resultieren? Das ist, denke ich, für einige Fächer eine ganz ähm, einfache Art, ähm, diese ganze Aktivierung einfach voranzutreiben, wir können es auch, Moment, äh, doch, so einen möglichen Plan, ich glaube, mein Computer hängt jetzt hier ein bisschen, ist langsam, schauen wir mal, wo es noch kommt, genau. Das heißt, hier wäre so eine Möglichkeit, wie Sie das organisieren können. Sie haben in der ersten Phase, in der ersten Woche, Sie begrüßen. Es gibt ein Intro, es gibt dieses in Kontakt treten miteinander, ein Kickoff zum. Sie bauen einfach diesen die Kommunikationsaspekt schon. Sie können vielleicht ein Self-Assessment noch anbieten, damit jeder weiß, wo steht er auf dem Gebiet. Dann können Sie in eine zweite Phase gibt es einfach diese, diese Möglichkeit, die Theorie anzugehen, sowohl in Selbststudium mit Unterstützung eines MOOCs oder weiteres oder und dann die Reflexionsphase in einer angeleitete Präsentation. Und dann könnte einfach in einem zweiten Teil des Semesters dann die Praxisaufgabe einfach anstehen, in Gruppenaufgaben, äh, wo man sich auch ganz gut mit Unterstützung von bestimmten Tools äh, organisieren kann oder gemeinsam arbeiten kann, auf ein, in ein Wiki und entsprechend ähm, im Anschluss eine oder währenddessen eine angeleitete Diskussion zu haben. Wie ist euch die Frage gelungen? Wie können wir das machen? Und das alles ist relativ einfach zu realisieren in ein Online- oder in ein Hybridkonzept aus Präsenz- und Online-Lehre. Das war mein erstes Beispiel. Und äh, das Zweite, und wir haben heute hier schon ein bisschen diskutiert, auch ähm, wie die Interaktion notwendig ist, wie, ähm, wie notwendig ist, dass die Studierenden begleitet werden und unterstützt werden. Und, äh, Vielleicht kennt der ein oder andere schon das Konzept des Carfoldings, des Gerüstbauen um ein, ein Lernende. Und ich denke, das ist eine, ein ganz spannendes Bild, um sich die digitale Lehre oder Remote Teaching einfach entsprechend vorzustellen. Das heißt, am Anfang habe ich ganz klar, baue ich ein Unterstützungsgerüst um mein meine Studierende. ich trete in Kontakt, ich kläre auf, wie das Semester äh, einfach ähm, stattfinden wird, was erwarte ich, ich schaffe einfach äh, eine Klarheit äh, über das, was ich von ihnen einfordere. Und im Laufe des Semesters, und wenn die Basis da gut bestellt ist, kann ich nach und nach dieses Gerüst abbauen und kann nach und nach einfach die Studierenden einfach etwas mehr allein lassen, dass sie im Selbststudium besser zurechtkommen. Und es gibt ein ganz ähm, interessantes Modell, das genau diese, diese Grundidee des Carfoldings äh, einfach einbettet. Und es ist das Fünf-Stufen-Modell von der Professorin Shirley Selman, äh, die an, in Australien lehrt. Und äh, da geht es darum, dass man in zwei so bestimmten Zeit oder von Anfang an in eine Veranstaltung ein Stufenprozess durchläuft mit dem Ziel, dass am Ende eine Entwicklung von Fach, aber auch Landkompetenzen steht. Ähm, wir können das ganz kurz in Einzeln gehen und äh, davor noch äh, eine kurze Information. In diesem Konzept ist, ist der Lehrende nicht einfach nur ein, ein, ein der Lehrende hat ein die Rolle eher eines Facilitators. Das heißt, es ist jemand, der Lernen begleitet und Lernen ermöglicht. Und äh, in diesem Konzept ist der Lehrende, der organisiert, der kommuniziert, der begleitet, der vermittelt natürlich auch, der bewertet, aber der moderiert auch und motiviert. Und äh, das sind diese Aspekte, die wir alle Festgestellt haben in so ein reines Online-Semester und es ist es ta tatsächlich manchmal schwierig, dass die Studierenden von Anfang an bis Ende motiviert bleiben. Diese teilweise soziale Isolation führt dazu, dass man immer weiter weg von dem, La von dem Studium geht. Genau. Ähm, die einzelnen Stufen ganz, ganz äh, schnell. Ähm, Sie starten einfach am Anfang mit diesem Check-in Ankommen bei der Lehrveranstaltung, Zugang schaffen, erklären und die Motivation, die Basis für die Motivation bereitstellen. Ähm, in einem zweiten Schritt geht es einfach darum, dieses Aktivieren, dieses In-Kontakt-Treten miteinander, ähm, die online sozialisation Sie können sich auf Zoom treffen und nicht gleich äh, das Vermitteln von Inhalten anfangen, aber erstmal ein Stück weit kennenlernen oder Gruppenarbeit befördern, dass man einfach miteinander in Kontakt tritt. In eine dritte Stufe geht es hier darum, dass sich tatsächlich ähm, Informationsaustausch einfach ähm, voranbringt zwischen den Studierenden untereinander, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, auch untereinander sich auszutauschen. Das heißt, Sie als Lehrende gehen schon jetzt ein bisschen zurück. Also das Gerüst wird schon ein kleines bisschen abgebaut. Und irgendwann sind wir einfach in der Phase, wo einfach ein gewisses Vertrauen da ist und äh, wo einfach diesen Prozess der Wissenskonstruktion, das heißt, dass man miteinander lernt, miteinander sich austauscht, Dinge liest, vertieft, diskutiert, äh, Probleme löst, das ist dann wesentlich einfacher zu schaffen, weil ich diese, diese Basis schon mal bestellt habe. Und man kennt sich, man vertraut sich und man ist bereit, miteinander gemeinsam zu lernen. Und natürlich, und das ist immer so ein, ein, ein sehr hohes Ziel, dass wir nicht einfach Wissen vermitteln, aber dass diejenigen entsprechend Kompetenz aufbauen. Und das ist auch in, in, in Gruppenreflexionen, äh, ist in, in kritischem Denken auch hier eine ganz gute Garant, dass wir es können. In all diesen Phasen findet natürlich Lernen statt. Das ist hier natürlich die Seitkomponente und die Interaktion nimmt entsprechend zu, wenn Sie als Facilitator sozusagen sich ein Stück weit zurücknehmen können in diesem Prozess. Genau. Das kann so in der Praxis ein bisschen so, ich habe hier ein, ein Beispiel gemacht, so aussehen. Wir, wir starten einfach mit Begrüßungselemente. Wir haben Intro-Videos, äh, stellen einen Kalender äh, bereit und weitere Elementen. Wir haben einfach äh, in, der, in dieser zweiten Phase das Aktivieren. Wir haben bestimmte Gewöhnungsübungen. Wir machen vielleicht eine kleine Tour durch, durch den Kurs um äh, klarzustellen, was für Elemente sind da, wo finde ich meine Skripten, wie kommunizieren wir, wie tauschen wir uns aus. Ähm, in der dritten Stufe steht dann natürlich die Inhalte dann im, im Mittelpunkt, welche Skripten, Lernvideos, Vorlesungsaufzeichnungen sind da. Ähm, ich kann da dann bestimmte Self-Assessments Self einfach integrieren, so dass jeder auch immer wieder überprüfen kann, wo ihr gerade steht. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden und Tools, die ich einsetzen kann, um diese Stufen einfach äh, Stück für Stück voranzugehen. Und natürlich in dem ähm, vierten und fünften Bereich stehen diese entsprechend auch zur Verfügung. Ähm, online diskutieren, miteinander, gemeinsam äh, lernen, einfach eine Gruppe bilden, die gemeinsam ein bestimmtes Thema bearbeitet, ist hier ganz, ganz entscheidend. Drei Sachen habe ich mitgebracht, jetzt sind wir beim dritten und ähm, ich möchte Ihnen ganz kurz noch ein, das ABC Learning Design Methode Einfach kurz vorstellen, das ist eine Methode, das ist wie so ein Sprint-Design. Also normalerweise macht man das in kleinen Workshops, das kann man für einen bestimmten Studiengang oder in, für einen bestimmten Fach machen. Und in diesen Sprint-Designs versucht man ganz schnell, die, die traditionelle Lehre teilweise oder vollständig in ein Online-Konzept umzustellen. In der Regel äh, kommt dabei raus eher eine Kombination aus Präsenzlehre, äh, was jetzt so in Zeiten von Corona äh, eher so synchron, also Präsenz auf Zoom, nicht Präsenz, nicht physische Präsenz äh, und Online-Unterricht. Und ähm, dass diese Methode hilft uns dabei auch, die richtige Kombination von Technologie und Methoden zu schaffen. Wir können gern, das haben wir, bitten wir auch an der, an der FAU, dass wir kurz äh, solche Workshops durchführen, wo sie ähm, mit uns gemeinsam arbeiten. Ähm, man arbeitet in der traditionellen Methode tatsächlich in Präsenz. Ähm, jetzt in, in dieser Corona-Zeit ist es entsprechend auch möglich, online zu machen. Und das Ganze funktioniert so, dass ähm, das Lernen quasi in verschiedenen äh, Bereichen aufgeteilt äh, werden, Bestimmt verschiedene Landformen. Es gibt das Thema Wissenserwerb mittels Vermittlung, das Thema Kollaboration, das Thema Diskussion, ähm, dann die Landform Untersuchung oder Erforschen äh, von bestimmten Themen, Problemlösen, ähm, das Thema Praxis hier ganz klar, Gibt's ganz klar, so dieser Transfer zu leisten zwischen Theorie und Praxis, und dann gibt es noch die Möglichkeit der Produktion der gemeinsamen Produktion von Inhalten, zum Beispiel ein Skript, ein Wiki, ein Film gemeinsam erstellen. Sie arbeiten tatsächlich mit diesen Kärtchen und überlegen anhand dieser Kärtchen, wie sie ihre Veranstaltung äh, unterstützen können. Diese Kärtchen haben zwei Seiten: das hier ist die Vorderseite. Und dann gibt es in der Rückseite gibt's noch eine weitere Unterstützung. Es wird Ihnen aufgezeigt, was ist die traditionelle Methode, die Sie vielleicht kennen und welche digitale Tools und Technologien und Methoden einfach Ihnen zur Verfügung stellen würden. Und Sie können dadurch ziemlich schnell einfach überlegen, wie könnte das funktionieren, was könnte ich einfach für mein Online-Konzept weitertragen. Genau, das so schaut ein Kärtchen einfach ähm, in Detail. Ähm, ich habe Ihnen schon gesagt, äh, wenn Sie Interesse haben, können Sie uns kontaktieren. Hier noch zum Abschluss, und ich bin dann gleich fertig, ähm, ein, ein kleines Beispiel, zum Beispiel das Thema Videoproduktion in der Lehrerbildung, da könnte ich einfach... Da starte ich meinen Workshop, in dem ich mir überlegt wie will ich das Ganze haben, wie viel online, wie viel Face-to-Face, -face, was ist die Kernbotschaft meiner Veranstaltung. Und dann kann ich entsprechend äh, tatsächlich auf ein Papier, auf einen Tisch und wo anfangen, meine Kärtchen zu legen und zu überlegen, was ich tun will. Und am Ende kann ich noch mal überprüfen, wie viel online, wie viel Face-to-Face -face bin ich jetzt äh, hier mit, mit meiner Entscheidungen, was ich in dieser Veranstaltung machen will. Das, so würde dann mein äh, Semesterplan aussehen. Ich habe die verschiedenen Formen und auf der Rückseite habe ich nochmal genau definiert, wie ich das machen will. In den Kärtchen arbeite ich, kreuze ich an, ich will das machen. Ich kann noch kurz skizzieren. Ich will hier eher eine summative Bewertung oder eine formative Bewertung und schon habe ich einfach meine Veranstaltung organisiert. Genau. Ich glaube, das hier ist alles heute schon gesagt worden. Claudia Schmidt hatte das schon zu Anfang. Ich will das jetzt hier ähm, nicht wiederholen. Aber es ist wichtig, dass wir uns äh, Tools, Methoden, Ideen einfach entwickeln für die Lehre, die, mehr, die uns äh, auch in der Zukunft neue Perspektiven eröffnen können und was mir noch ganz wichtig wäre, zu sagen, wir sind jetzt alle sehr froh, dass ein bisschen Präsenz geht, aber überlegen Sie überall in dem, was Sie tun, dass Sie so eine Art Backup-Lösung auch noch dabei haben, sollten wir doch äh, irgendwann die Präsenz weniger machen können. Ja, das war es von meiner Seite, dann vielen Dank.